Das Moving hat viel zerstört, doch der Elan ist geblieben. Hat nie auf Hater gehört und hundert Songs schon geschrieben. Mich hat keiner beachtet ich war fast immer alleine. Weil alle über mich lachten, Heute bin ich ja, ich nicht täglich aufs so Weine. Du bist keine Zeit mehr Für die Leute, die nur unzufrieden sind mit sich selber Keine Raffinamen leiden, doch du wirst ja noch älter Meine Mucke ein heftiger Vibe Spirit Beats sind halt deftiger Scheiß bei so, wenn du Keg nicht begreifst Cross Over Time ist der Geist der Zeit Auf dir wird niemals was? Brauchst viel mehr Schlaf Doch ich lieb lieber was, als wird der Beat geschnappt wie der Lied gemacht, ich zieh ab Und das lass ich dann einfach mal so stehen Wie die Neider, die lacht nicht mehr heute Die Ohren voll grauen. mit ihren Lobesreden, reden sich Kollegen, aber Glaube ist nie da gewesen Bald von sie nach Band und Merchern Jeder fucking Laden Na ja, mal sehen, keine Box mehr gibt, Brauche nur die Putschleis zum Leben Zum Glück ließ ich die Quatsch aber reden Denn ohne Gegenwärts ist leichter zu leben Das Mobbing hat viel zerstört Doch der Elan ist geblieben Hat nie auf Alter gehört Und unter Songs schon geschrieben Mich hat keiner beachtet Ich war fast immer alleine Weil alle über mich lachten Heute mir nicht täglich